Hallo und herzlich willkommen zur Zahnputzandacht. Ich bin hier am Wünsdorfer See und eigentlich wollte ich mit Ihnen heute über Taufe sprechen, über das Jahr der Taufe. Land auf und Land ab planen, Kirchengemeinde, Tauffeste, Tauferinnerungsgottesdienste. Und ich wollte Vorfreude darauf wecken. Beim Sonnenschein am See, daraus wird wohl nichts. Im Schnee, mitten im März. Christen taufen mit Wasser. Ganz klar, Wasser brauchen wir zum Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Der Mensch kann viel länger ohne feste Nahrung aushalten, als ohne Wasser. Und für die Natur wird es auch schwierig. Sie erinnern sich noch an die letzten Dürresommer? Wasser ist aber noch mehr. Wasser reinigt und erfrischt. Wasser macht Körper und Geist wieder neu. Und genau darum geht es auch bei der Taufe. Wenn jemand getauft wird, dann wird er oder sie mit Wasser getauft. Das alte Leben wird quasi abgewaschen, Neues kann entstehen und wachsen. In der frühen Christenheit war es üblich, den Menschen ganz unterzutauchen und nicht nur mit Wasser zu benetzen. Manche praktizieren das bis heute noch oder wieder, zum Beispiel bei einer Taufe am See. Das macht jedenfalls dieses Neugeborenwerden bei der Taufe noch anschaulicher. Es geht aber noch um etwas anderes. Die Bibel berichtet von Johannes dem Täufer, der taufte die Menschen im Jordan, die ihr Leben ändern wollten. Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen. Bei Jesu Taufe, so erzählt es die Bibel, tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist kam auf ihn und er hörte Gottes Stimme. Du bist mein Sohn, dich hab ich lieb, an dir habe ich meine Freude. Ich mag diese Vorstellung, dass sich bei der Taufe ein bisschen der Himmel öffnet und wir eintauchen in Gottes Wirklichkeit. Es gibt noch etwas, was zur Taufe gehört. Der Segen und, richtig, eine Taufkerze. Oft sind Taufkerzen besonders schön verziert, denn es geht ja auch um etwas Besonderes. Die Taufkerze wird an der Osterkerze entzündet. Und das sagt... Mit der Taufe ändert sich ganz viel für den oder die Getauften. Gottes Auferstehungslicht scheint hell in das Leben der Getauften. Es begleitet auch durch schwere Zeiten hindurch. Da passt es doch ganz gut, dass wir dieses Jahr ein Jahr der Taufe feiern. Überall im Kirchenkreis zossen und deutschlandweit wird es Tauffeste geben, an Seen und Flüssen, auch in Gärten und Kirchen. Und manche feiern auch regelmäßig Tauferinnerungsgottesdienste. Dann versammeln sich Menschen am Taufstein, bringen ihre Kerze mit und ihren Taufvers und erinnern sich daran, Gott hat in der Taufe Ja zu mir gesagt. Das ist doch ein wirkliches Wunder. Und wenn Sie neugierig geworden sind, schauen Sie einfach mal auf unsere Webseite www.kkzf.de. taufe 2023 oder auch auf die Seite www.deinetaufe.de. Bleiben Sie behütet!